Von meiner Seite. Ähm, mein Name ist Helmut Bauer. Ich bin Lehrer an der Handelsakademie 1 in Salzburg und beschäftige mich seit naja, mittlerweile zehn bis zwölf Jahren mit digitalen Tools und äh, didaktischen digitalen Tools und äh, habe diesen Vortrag auch schon öfter gehalten. Er muss natürlich jedes Mal wieder modifiziert werden, weil es sehr viele neue Tools gibt. Das Ziel wäre, dass man Tools besprechen, kurz probieren, die man wirklich dann morgen schon einsetzen kann. Also möglichst einfach äh, mit, einer, mit einer niedrigen Schwelle. Und äh, meine Unterlagen liegen auf meiner Webseite powerpoint.com. Das sollte jetzt, glaube ich, jeder sehen. Und da habe ich den Punkt Unterricht 4.0. Und da habe ich jetzt einfach gestern noch schnell alle diese Tools, die ich mit Ihnen durchmachen möchte, aufgelistet. Und äh, wir werden einige probieren, einige nur kurz erwähnen, weil wir einfach auch nicht so viel Zeit haben. Und äh, mir geht es einfach darum, niederschwellige Tools zu zeigen, äh, die bewirken sollen, dass die Schüler einfach motivierter im Unterricht sind. Und äh, man, das wissen wir ja alle, wenn es dann plötzlich heißt Handys heraus. Ist es ist doch für viele immer, immer wieder überraschend und äh, es gibt einen gewissen Kick. Und, äh, ja, ich möchte jetzt aber nicht zu viel Zeit verlieren. Wir starten einfach und wenn es Fragen gibt, bitte einfach die Hand heben, unterbrechen. Äh, dann reden wir kurz drüber. Also wie gesagt, ich bin jetzt auf meiner Webseite, powerpoint.com, Unterricht 4.0. Und das erste, was ich normalerweise, äh, ich wollte sie jetzt eigentlich überraschen, aber das funktioniert jetzt mit, dieser, äh, mit diesem Zoom leider nicht. Ähm, das ist das Wheel of Names. Ich habe das vor einer Stunde gerade wieder verwendet im Unterricht. Und man glaubt gar nicht, was passiert, wenn die Schüler wissen, sie können sich jetzt nicht zurücklehnen äh, und einfach einmal schauen, was macht da vorne sondern sie können jederzeit drankommen. Wheel of Names ist ein einfaches Board, äh, ein Zufallsgenerator für Namen. Man kopiert sich einfach die Namen da hinein. Wenn man angemeldet ist im Google, bleiben die Namen sogar erhalten und wenn ich dann da draufklicke... Dann wirft es mir einen Namen heraus und... Äh, ich fordere natürlich dann die Schülerin auf, also wenn es um Lösungen geht, was immer, diese auch zu bringen. Und das, ich kann dann die Schülerin entfernen und sie ist dann nicht mehr auf diesem Board und damit kommen auch die Schüler nicht zweimal dann dran. Also dieses, dieser Namensgenerator wirkt Wunder, weil er einfach erstens recht lustig ist für die Schüler und zweitens einfach sich keiner mehr zurücklehnen kann. Man kann den oben dann noch anpassen, andere Musik, Vollbild und so weiter. Ganz, ganz einfach, also wheelofnames.com ist das erste Tool. Es ist da an zweiter Stelle aufgelistet. Das nächste Tool ist der Classroom Screen, den werden viele von euch wahrscheinlich kennen. Der ist bei mir sehr, sehr oft im Einsatz. Das ist jetzt einfach ein Universal-Tool für den Unterricht. Und schauen wir uns vielleicht ein paar Funktionen an. Der Timer ist recht wertvoll bei einer Schularbeit, bei einem Test. Ich würde jetzt nicht die ganze Schularbeit diesen Timer da laufen lassen, aber zehn Minuten vor Schluss starte ich meistens diesen Timer und es gibt ja dann kaum mehr Diskussionen. Ich brauche nur zwei Minuten oder was immer. Wenn das auf die letzten zehn Minuten, dann ist irgendwann einfach mal Schluss und es kommt dann auch noch ein kleines Geräusch, wenn es wirklich vorbei ist. Also dieser Timer ist sehr wertvoll. Die ja, Stoppuhr geht natürlich, die Ampel ist insofern interessant, dass ich sage, okay, wir starten jetzt oder ich kann auch einen Hinweis auf die Lautstärke geben. Wir sind im, im gelben Bereich, da gibt es dann allerdings dann noch was Besseres. Arbeitsmethode, äh, natürlich, ich kann das alles sagen auch, das ist vollkommen klar, aber ich stelle das zum Beispiel jetzt äh, einfach vorne ein, und gleichzeitig den Timer dazu und sage also 15 Minuten Gruppenarbeit und los geht's. Und am Ende ist relativ klar, wann das Ganze vorbei ist. Text, also ich kann jeden beliebigen Text äh, notieren, kann auch zeichnen. Also wenn ich nicht gerade eine Maus habe, vielleicht ein Tablet mit Stift, ist das, macht das Sinn. QR-Code ist interessant, also wenn ich sage, geht es mir bitte mit die Handys auf äh, diese Seite. Dann funktioniert das auch ganz gut. Also ich kann dann für jede Seite den QR-Code erzeugen. Äh, interessant ist dann die, die, die Lautstärke. Also wer wirklich was angeschlossen hat, ein Mikrofon äh, kann dort die Lautstärke messen und auch eine Glocke auslösen lassen, wenn es zu laut wird. Ich meine, das ist jetzt natürlich eher für äh, unsere Schulstufen interessant. Würfeln, ja okay, wenn es braucht. Kann es verwenden. Und es gibt auch einen zufälligen Namensgenerator, so ähnlich wie wir es zuerst gesehen haben. Der ist ein bisschen einfacher, aber ich kann da auch sehr schnell die Namen hineinkopieren und dann eben äh, den Namen auswerfen lassen. Hintergrund kann ich jederzeit ändern. Äh, wenn ich sage, ich möchte gern da irgendeinen anderen Hintergrund haben, äh, stelle ich den ein und dann habe ich was immer im Hintergrund. Leider Gottes ist dieses Tool auch mittlerweile zum Teil, zumindest kostenpflichtig. Allerdings das, was wir jetzt gesehen haben, funktioniert. Das wäre der normale Screen. Wenn ich eine Abstimmung haben möchte, geht das auch. Also ich bin jetzt links oben, ich bin eingeloggt, also registriert. Ich kann auf diesen auf diese Abstimmung gehen. Und äh, habe dann zum Beispiel vier Optionen. Die Schüler müssten dann allerdings konkret wenn ihr Smartboard habt, da drauf klicken, herauskommen und ich könnte da abstimmen. Also ist wahrscheinlich jetzt nicht so spannend. Der Gruppengenerator ist vielleicht interessanter. Ähm, ich kann jetzt sagen, ich habe da, ich kopiere jetzt einfach mal diese Namen, jetzt mal 14 Namen und ich möchte gerne Gruppen bilden, aber nicht die üblichen Verdächtigen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel äh, äh, sieben Gruppen zu zwei Personen zu zwei SchülerInnen, dann wirft es automatisch aus, wer könnte zusammenarbeiten. Also das ist eine ganz eine praktische Funktion, das ist dieser GroupMaker. Also insgesamt ist dieser Classroom Screen sehr wertvoll, weil er einfach sehr viel bietet. Alltagstools, wenn es schnell gehen muss, habe ich den immer im Einsatz und wir brauchen grundsätzlich auch nicht anmelden. Also das, das geht, die Funktionen sind da möglich ohne Anmeldung. Ja, das wäre das da. We transfer möchte jetzt nicht genauer eingehen. Das kennen wahrscheinlich die meisten, wenn ich große Daten versenden möchte. Ich würde ihnen empfehlen, sich dort anzumelden, weil dann einfach die alten Transfers noch sichtbar sind. Wenn ich das, nicht, wenn ich das anonym mache, dann äh, habe ich meine alten Transfers nicht mehr und sie verschwinden nach 14 Tagen. Der Point-to-Fix ist interessant ähm, und zwar... Ich kann mir den Point-to-Fix, äh, ich muss mal schauen, ob das jetzt mit einem doppelten äh, Monitor funktioniert, auf jeden Stick, auf jeden Drive äh, installieren und wenn ich diesen Stick, also diesen Point-to-Fix dann äh, starte, dann kann ich eben äh, diesen Monitor einfrieren und ich kann jetzt da herum malen, äh, egal in welchem Programm ich bin, kann ich mal, äh, so ziemlich alles machen. Und ich kann am Ende auch den Screen dann abspeichern. Also der ist insofern interessant, wenn ich in auf einer beliebigen Webseite bin und ich möchte einfach Dinge verdeutlichen, dass ich sage, das ist wichtig. Das merkt sich bitte. Das ist entscheidend und das ist entscheidend. Also ich kann auch alles Mögliche machen mit diesem Point-to-Fix. Und das, der Vorteil ist, der wird einfach nur auf einem Laufwerk abgelegt und über diesen kleinen dieses kleine Steuerelement, kann ich das dann verwenden. Am Ende sage ich dann, okay, wir speichern das Bild fürs nächste Mal. Das wäre jetzt Steuerung c dann ein Screenshot. Oder ich sage dann einfach speichern und fertig. Das Ding wirkt antiquiert, ist es auch, aber er funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Und deshalb würde ich auf jeden Fall den auch empfehlen im Alltag. Entschuldigung, darf ich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Also ja, ich habe es befürchtet. Also, der point to fix das ist mir schon mal aufgefallen, weil ich habe zwei Monitore und ich bringe den nicht auf den äh, Monitor, der gezeigt wird. Jetzt haben wir, sehen Sie ihn wieder, oder mein Monitor? Unterricht 4.0? Ja. Okay. Also, da müssen wir mir jetzt einfach nur mal vertrauen und den point of fix einfach mal installieren, starten und dann äh, er ist sehr einfach. Also, er ist eigentlich selbsterklärend. Also, das wären jetzt allgemeine Tools die ich alle im Einsatz habe, im Alltag und die man wirklich sofort einsetzen kann, weil einfach die Schwelle sehr niedrig ist. Das Zweite, was für mich sehr wichtig ist, sind diese kollaborativen Tools. Und es ist klar, ich meine, ich kann natürlich im Unterricht die Schüler auffordern, sagt es bitte auf, was ist die Lösung? Funktioniert seit 100 Jahren ungefähr gleich. Es ist allerdings interessant, was es bewirkt, wenn ich sage, macht bitte diese Übung, anschließend ein Foto, und dieses Foto schickt es mir dann äh, an die Projektion an der Tafel. Also das wirkt Wunder. Und da gibt es verschiedene Tools. Ich möchte jetzt mal mit, mit Flinger beginnen. Das ist ein, ein finnisches Tool, ähm, ein Whiteboard-Tool, sehr einfach. Man meldet sich einmal, registriert sich einmal. Es ist Fünf Stück sind gratis und wenn ich dort zum Beispiel eine Test-Session mache, also Test 22.03. Create, dann äh, sollte man eigentlich diese ist. Ähm ah, okay, ich bin schon wie beim Maximum wieder. Das heißt, fünf kann man machen. Äh, wenn ich jetzt wieder eine neue brauche, dann sage ich, okay, äh, ich lösche da jetzt eine. Und kann dann wieder eine neue Session machen. Also Session neu und dann zum Beispiel, ähm, ich muss jetzt vielleicht von vorne noch mal kurz, das da mal nochmal weg. Ähm, ich mache so eine kleine Vorbereitung auf diesem, auf diesem Whiteboard, indem ich einfach sage, okay, ähm, ich schreibe da jetzt meinen Text einer. Was erwarten Sie von dieser Session? und äh, Send. Dann habe ich da einmal relativ frei äh, diese, diesen Text und äh, ich könnte dann natürlich auch noch äh, verschiedene Objekte verwenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich erwarte mir neue Ideen und so weiter, dann habe ich da äh, dieses Objekt und so weiter. Und damit der Schüler bzw. Sie jetzt mitarbeiten können, gehe einfach links her und öffne diesen QR-Code und wir können das jetzt probieren, indem Sie einfach mit dem Handy da mal einsteigen bzw. diesen QR-Code fotografieren und mal irgendwas auf diese Tafel da schreiben. Man kann auch natürlich diesen Code, den sieht man jetzt recht schwer, direkt an die Webseite hinzuschreiben dann würde es, würde man auch in diesen gemeinsamen virtuellen Raum landen. Ja, vielleicht probieren wir das mal kurz. Ich muss mal schauen. Mit eigenen Handy. Genau, da tut es jetzt schon ein bisschen was. Und... Der Schüler mit dem Tablet ähm, geht oben einfach auf Send, also ich, ich weiß nicht, ob man das dann sieht, ähm, rechts oben steht Send. Er gibt irgendeine Farbe her und kann dann äh, ein äh, Objekt nehmen, Circle, Subtitle, was immer und äh, schreibt dann irgendwas hinein äh, und Send. Und so... Kann ich sehr schnell äh, Ideen sammeln, Lösungen sammeln? Und ähm, man sieht es da jetzt auch schon. Ein kleiner Tipp: Es gibt dann Schüler, und das kommt sehr schnell, die schnappen sich die Dinger dann und, und schießen die durch die Gegend. <lacht> Weil es kann momentan jeder auf jeden zugreifen. Und das ist für die Schüler wahnsinnig lustig, wenn man dort den, den, den Nachbarn dann herumschießt und so weiter. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, links bei Session Rules einzustellen. Man kann nur noch den eigenen steuern. Das ist ein Riesenvorteil, weil jetzt kann ich nur noch meinen nehmen. Den glaube ich, habe ich geschrieben, aber ich kann, also ich als Ersteller kann natürlich alle, aber sie glaube ich, können nur noch den eigenen herumschießen. Und deshalb, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, dass man da sagt, dass da mache ich Einschränkungen beziehungsweise dann, wenn ich auf X gehe, müssten dürften sie gar nichts mehr machen können und äh, ich kann immer weil ich ja der ersteller bin und das ist auch wirklich ein sehr einfaches tool einmal anmelden fünf sind gratis ich kann größer kleiner stellen und ich kann dann ordnen und sagen ja das dies, dies und das möchte ich und, und fertig und wenn ich jetzt noch mal kurz herausgehe ähm, so. dann ein kurzer uh, uh, kurzes beispiel Session, ähm, da zum Beispiel, ähm, die Schüler sind aufgefordert worden, eben die Lösung zu kopieren, also zu fotografieren und dann online zu stellen und, äh, ja, wunderbare Schrift. Aber ich habe natürlich dann die Möglichkeit, jeden zu nehmen und kurz zu schauen, beziehungsweise was äh, sieht dann eben auch, was jeder Einzelne geleistet hat und, äh, das funktioniert, also mit fotografierender Lösung zum Beispiel funktioniert sehr gut. Das wäre eine Einsatzmöglichkeit oder eben äh, äh, Brainstorming, was immer. Also, das ist Flinger, ist bei mir momentan am meisten im Einsatz. Das zweite ist Feedback, auch sehr, sehr einfach. Der Vorteil ist, ich brauche mich da nicht einmal anmelden. Da, aber allerdings kann ich da nur Textfeedback äh, machen. Als Lehrer gehe ich nur her und sage Session erstellen. Eine chat -Wall. Lass mich loslegen. Ich stelle eine Frage. Was erwarten Sie? Fragezeichen. Absenden. Und der User, also in dem Fall jetzt Sie, müssten jetzt einfach auf tweetback.de gehen. Ich mache es jetzt auf einer anderen Seite aus. Und gebe als Session IT dieses 8 E8ZE ein, also das muss der Schüler dann natürlich bekommen und das sieht er ja auch. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel kopiere und gehe da ein und sage Session-ID, Session beitreten, dann bin ich sofort da drin und ich kann dann sehr schnell äh, eben die äh, posten und ich kann Antworten geben oder was immer. Also das ist auch sehr einfach. Äh, es hat gewisse Vorteile, weil ich einfach Textantworten geben kann und ich kann dann am Ende noch gegenseitig Likes vergeben. Also das wäre ebenfalls eine Möglichkeit. So, Ja, also das, da habe ich zum Beispiel jetzt einen Beitrag, dann sage ich, okay, das gefällt mir. Und... Das kann ich ebenfalls liken und dann kann ich natürlich über diese Schiene auch eine Abstimmung machen. Äh, es gibt dann ein paar Möglichkeiten. Das ist jetzt die einfachste Form. Ich kann dann sagen, zum Beispiel, ich mache ein Quiz draus, Quiz-Feature einschalten, ich schalte ein, dann sage ich Plus und ich hätte dann gern äh, Ja, Nein, A, B oder Multiple Choice mit vier Antwortmöglichkeiten und der Schüler kann dann da draufklicken und ich habe dann auch eine Abstimmung. Äh, Möglichkeit abzustimmen. Lustig ist die, die Panik-Session. Die ist allerdings für die Schule, naja, fraglich, ob man die in der Klasse brauchen. Im Hörsaal macht es vielleicht Sinn. In der Panik-Session kann ich jetzt angeben, zu schnell, zu langsam, zu leise, bitte ein Beispiel, letzte Folie noch einmal und so weiter. Es ist ganz lustig, Man in der Klasse wird man schon eher wahrscheinlich das spüren, ob man zu schnell ist oder fragen, aber es ist halt ein Feature, das finde ich ganz lustig, könnte man hernehmen. Also wie gesagt, Tweetback eignet sich, wenn es wirklich schnell gehen muss, Textrückmeldungen, dann kann man es dafür wie vor einsetzen, es ist ein bisschen antiquiert schaut es aus, aber es kostet zumindest nichts und genau, Panik ist schon da. Also so gesehen dürfte funktionieren. Das war Tweetback, der Ansa-Garden ist insofern interessant, weil er auch sehr einfach ist, gratis ist, keine Registrierung und er macht dann eine Word Cloud. Wir können das probieren. Also ich bin jetzt anonym auf dieser Schweizer Seite. Ich sage dann einfach Plus Session erstellen. Äh, welche Tools verwendet Ihr? Fragezeichen? Und dann sage ich da noch, die Einstellung kann ich grundsätzlich lassen. Länge der Antworten und so weiter. Ich brauche es also da nicht für einstellen. Einen Tag wird das Ganze jetzt halten und ich sage jetzt Create. Und Sie können jetzt antworten, indem Sie einfach über diese Seite äh, einsteigen, und zwar ansagarten.ch Und die, die Session Nummer ist eben diese 23 93, 451. Also man tippt einfach jetzt diese. Adresse ein und das schon ist man im QA. gleichen ja. Raum. Ja. Geht das nicht über den QR-Code unten? Noch? Genau, das ist die Alternative. Ähm, ich habe da den QR und wenn man mit dem Handy mitarbeitet, ist wahrscheinlich so noch gescheiter. Ja. Und da ist natürlich jetzt so, je nachdem, was ich da jetzt hineinschreibe, ähm, wird äh, die word Wordcloud erstellt und natürlich die Begriffe, die öfter kommen, werden dann natürlich äh, größer. Also wenn ich jetzt sage, äh, sammeln wir mal was, genau Teams wird wahrscheinlich recht groß geschrieben werden äh, und so, Flinger, schreibe jetzt einfach meine und so weiter. Also man sieht, ähm, ist, man hat am Ende ein interessantes Beispiel oder eine interessante Übersicht, weil man einfach sofort sieht, was dominiert. Also viermal Teams, dreimal OneNote, zweimal Flinger und so weiter. Und äh, ganz großer Vorteil natürlich auch, weil es so einfach ist. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, das wären einmal die drei relativ einfachen, äh, kollaborative Tools. Padlet äh, ist wahrscheinlich bekannt, nehme ich mal an, wenn wir kurz mal hineinschauen. Padlet ähm, ist natürlich insofern interessant, weil man halt ein bisschen mehr machen kann. Es äh, funktioniert ähnlich wie Flinger. Ich habe da zum Beispiel einmal, die Schüler haben eine App benutzt und der Auftrag war dann am Ende, das Ergebnis als Screenshot auf dieses Padlet zu schicken. Und da habe ich dann die ganzen Ergebnisse gesammelt. Uh, Padlet ist also ähnlich zu erstellen und uh, über Teilen und QR-Code komme ich dann da drauf. Und uh, ich denke mal, dass Padlet so weit bekannt ist oder eigentlich das bekannteste Tool ist, um es ist allerdings auch wieder mittlerweile eingeschränkt, dass ich sage, äh, ich habe nur, ich glaube, fünf, äh, der ich machen. Und sonst muss ich einfach wieder löschen. Und äh, ich muss wieder ein neues erstellen. Also Padlet erstellen ist recht einfach. Die Erstellen-Auswahl-Wand. Dann äh, habe ich da meine tollen Texte. Mein leuchtendes Padlet mit dem Geschmack eines Abenteuers erstellt. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hintergrundbild ich kann natürlich eigene Bilder annehmen. Und äh, dann eben äh, über die Funktion, lass uns loslegen, äh, anfangen zu posten. Und wenn ich jetzt sage, teilen und QA, dann könnten wir jetzt einmal probieren, dass man sagen, schickt man mal ein Foto. Ein frisch gemachtes Foto irgendwie äh, aus der Umgebung. So. Also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt einfach mal ein Foto und use this picture, dann äh, schicke ich praktisch äh, Ist jetzt auf die Seite mit Publish. Und so schaut es bei mir da in der Schule in meinem Büro aus. Genau. Und das war wir so einen fantastischen Becher. Also auch das funktioniert mit den Schülern sehr gut. Es gibt eine App, äh, wenn man es installiert ist, machen wir es meistens über die App. Und äh, ja, das sehen wir es so auch schon. Da hat jemand einen wunderbaren Garten das ist der perfekte Location für solche Sachen. Ähm, von den Funktionen her würde ich mal sagen, ähnlich wie, äh, ähnlich wie Flinger und äh, ich habe einfach auch Möglichkeiten, da Texte und, und Fotos zu posten. Wichtig nur, gemeinsame, den gemeinsamen Raum kann ich über einen QR-Code oder über diesen Link erzeugen, sodass also jeder in diesen, in diesen Raum kommt. Ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Zwar, ich sehe jetzt nicht, wer abgegeben hat. Wie würden man denn das Problem lösen? Äh, genau. Doch, ich habe es normalerweise so gemacht, ähm, muss ich kurz schauen. Ähm, bin nämlich da angemeldet. Ähm, ja, also ich habe die Schüler grundsätzlich gebeten, den Namen dazu zu schreiben. Also ich habe, wenn ich ein Foto abgib, ähm, dann habe ich, äh, ich, da steht ja dann äh, als zweiter Schritt immer Betreff und eine Textzeile, da habe ich die Schüler dann gebeten, den Namen äh, dazu zu schreiben. Oder wenn sie irgendwelche Lösungen fotografiert haben, haben sie einfach den die Namen direkt dazu geschrieben. Okay, danke. Bitte. Das, äh, Ja, also. Wahrscheinlich gibt es eine professionellere Version. Aber wie gesagt, es äh, muss immer alles sehr schnell gehen und deshalb äh, ist das. Aber ich bin von Badlet schon überzeugt. Funktioniert gut. Jetzt sage ich euch ganz kurz was, das kommt ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob diesen Menschen irgendwer kennt. <lacht> ich habe nicht herausgefunden, wer das ist. G.klärt. Ganz lustig, er heißt irgendwie, sein Vorname ist irgendwie mit G. Und der hat ein, ein äh, riesen Padlet gemacht zum Thema Videokonferenzen spannend und effektiv. Also der hat das selber gemacht und das wäre dann auch zum Schluss der Hinweis, da sind wahnsinnig viele solche Tools drin und der schreibt da zum Beispiel, wie kann ich bei einer Online-Session die Schüler mal aus der Reserve holen, indem ich sage, alle, die eine Jeans tragen, Schalten die Kamera ein, ob das wirklich funktioniert, ist die Frage. Aber er hat da halt miteinander kreative Lernprodukte, Apps und so weiter. Sehr viele Tools, die ich jetzt gar nicht dabei habe. Die wichtigeren habe ich dabei, aber wer wirklich Zeit hat, kann sich das mal anschauen. Und der hat es in Form eines Tab äh, Padlets gemacht. Äh, da kann ich jetzt natürlich nichts machen, weil die, das hat er so weit gesperrt. Aber es ist im Zusammenhang mit, mit Padlet auf jeden Fall interessant. Steht unten unter Quellen. Gut, dann äh, gehen wir mal weiter, jetzt geht es in Richtung Quizzes, also Sokrativ, wer es kennt. Ähm, es ist auch sehr einfach zu bearbeiten, ich kann da sch sehr schnell ein Quiz machen und äh, ich gehe da zum Beispiel her und sage, äh, ich möchte jetzt auf die schnelle äh, Multiple Choice erstellen und äh, richtig falsch und dann äh, gehe ich daher und sage Quiz äh, add und würde dann new quiz sagen und dann sehr einfach, was möchte ich machen, multiple choice, Frage und die Antworten. Also das ist relativ leicht. Wenn ich es fertig habe, dann habe ich da bei Quizzes, habe ich die, die Fragen und easy for me, also alle, die das kennen, äh, da geht es um die um die Office-Pakete, sehr viele Fragen und ein sehr tolles Lernpaket, hauptsächlich in den Mittelschulen verbreitet. Ähm, die zum Beispiel hätten da jetzt irrsinnig viel schon gemacht. Und da kann ich jetzt auch zum Beispiel dann sagen, Launch, easy for me, also äh, Space Race. Äh, dieses Quiz möchte ich als Space Race zeigen. Und dann sage ich da noch wir auf Teams, fünf Teams. Require Names, Start und so weiter. Und da geht es jetzt darum eben, dass man Fragen beantwortet und je schneller man ist, desto schneller fährt die Rakete nach rechts. Man geht auf sokrativ.com und als Student loggt man sich ein mit dieser Nummer und dann ist man in diesem Raum und dann kann man an diesem Quiz teilnehmen. und äh, das ist leider, haben wir jetzt nicht so viel Zeit, aber wer es mal in Ruhe probieren möchte, also uh, socrative.com und dann eben Student Login und dann mit dieser, mit dieser Nummer. Ist natürlich jetzt aufwendiger, weil man eben selber vorher die Quizzes erstellen muss. Blickers ist vermutlich das aufwendigste Tool, ähm, allerdings auch das spektakulärste. Der Schüler. Braucht kein Handy, wenn er antworten möchte. Und das ist das Interessante bei Blickers. Man druckt sich diese Codes aus. Also jeder Schüler bekommt einen individuellen äh, Code. Und dieser Code hat vier Seiten: oben, links, rechts, unten. Es werden dann die Fragen gestellt. Und je nachdem, wie der Schüler oder die Schülerin diesen Code hochhält und ich mit der Blickers-App obscene, oder die Antwort gegeben, was man sieht, da steht eine kleine kleiner Buchstabe oben, Antwort A, Antwort D und so weiter. Und jeder, jeder dieser Codes hat auch eine Nummer, Schülernummer 2. Und damit sammle ich ohne ein, ein digitales Tool, nur über diese Karten, sammle ich dann äh, die, die Antworten ein. Also es könnte so ausschauen, wenn ich jetzt, ich sage ich das einfach einmal. Ich habe da eine Frage, der Schüler überlegt sich jetzt, wir kaufen Handelswaren gegen spätere Bezahlung, also für die Nichtbuchhalter wahrscheinlich Spanisch, die Antwort C wäre die richtige, also müsste der Schüler jetzt das Ding so herhalten, C ist oben und der Schüler Nummer zwei gibt dann diese Antwort ab, ich scanne einmal durch die Klasse mit der App, funktioniert sehr gut mit dem Scannen, und das Interessante, wenn ich vorher die Namen der Nummer zugeordnet habe, sagt es mir sogar noch die Namen dann an. Also es ist ein wahnsinniger Überraschungseffekt, einfach weil der Schüler kein Handy braucht und trotzdem dann am Beamer eine Lösung abgeben kann. Allerdings natürlich aufwendiger und da muss man sich wirklich ein bisschen äh, damit beschäftigen. Ja, Wakelet... Ähm, Möchte nicht genauer eingeben, ist ein interessantes Tool, dauert aber auch etwas länger zum Vorbereiten. Ähm, ich möchte jetzt eher wieder auf eins eingehen, das ich sehr überraschend gefunden habe und das nicht so bekannt ist, und zwar Anku. Ich finde Anku nicht lustig, weil äh, es schaut aus wie aus den 80er Jahren, aber funktioniert wirklich gut. Und zum Beispiel die Zielscheibe. Also ich habe da eine Evaluationszielscheibe, kann sehr einfach vier Antworten geben. Äh, wir lassen es jetzt einfach einmal so, äh, ich erkenne den Vorteil des heutig, heute erarbeiteten Vorgehens, also das könnte könnte am Ende der Stunde machen, kann das Gelernte sicher anwenden und so weiter und äh, kann beliebig viele Aspekte hinzufügen. Und wenn ich das jetzt erstelle, dann habe ich eine Zielscheibe, und ähm, auch einen QR-Code und wenn Sie das jetzt einmal scannen, können Sie jetzt eben dann jeden Aspekt bewerten. Und das Ergebnis ist dann auf der Zielscheibe, man sieht sehr gut, äh, wo man liegt. Also es ist von der grafischen Übersicht her, ich gebe jetzt mal irgendwas ein, Bewertung absenden. Also mir gefällt das sehr ja gut von der, von der Grafik einfach. Und der Teilnehmer sieht es nicht. Wir haben jetzt schon fünf Teilnehmer. Wenn er Lust hat, kann das gern noch machen. Und jetzt haben wir schon sieben, ja. Das also ist funktioniert also sehr niederschwellig wieder. Und also wer den Code hat, ist dann eh drin. Und jetzt sehen wir eh schon, äh das ist das Ergebnis. Ich erkenne den Vorteil des heute erarbeiteten Vorgehens. Das wäre die Violette. Da haben wir sehr viel Neuner und Zehner. Schaut jetzt nicht so schlecht aus. Ähm, kann das Gelernte sicher anwenden. Liegen wir ungefähr da und so weiter. Also, das Ergebnis ist interessant, einfach weil ich diese Zielscheibe, wenn ich es dann individuell gestalte, natürlich dann grafisch sehr gut aufbereitet habe. Man muss halt immer überlegen, für was kann ich das anwenden? Also was macht da Sinn? Und äh, aber mit einer gewissen Kreativität kann ich natürlich da ganz gut arbeiten. Ja, ähm, also das wäre Anku. Und das nächste, das ist momentan mein Lieblingstool, weil es einfach unglaublich ist, was dieses Ding kann. Es geht auch wieder um Quiz. Stellung und ich habe jetzt einfach mal, ähm, machen wir es vielleicht so, dass man uns mal eins anschauen, wie es ausschaut. Ich habe da ein äh, kleines Buchhaltungsquiz erstellt und da ist sogar Musik dabei. Ich hoffe, ihr hört die Musik auch. Das wäre jetzt eine Zuordnungsübung, äh, die erste. Das heißt, Erhöhung, Bestand, aktives Bestandskonto. Äh, Aktives Bestandskonten wäre ja, dann eben der Vermögen, Buchung im Haben oder äh, Kapital steht im äh, Passiv für der Bilanz, äh, Erhöhung Bestand Aktives, Buchung im Soll und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann aber aus diesem Quiz auch zum Beispiel eine äh, Game Show machen, automatisch. Okay. Wo findest du die Gegenüberstellung von Aktiv und Passiv? Das ist die Bilanz. Und das wäre die richtige Antwort. Ich kann aus diesem, aus diesem einfachen Quiz auch äh, zum Beispiel dieses Spiel machen. Also Erhöhung, Bestand, aktives Bestandskonto buchen mal im Soll. Das heißt, ich muss das jetzt... Äh, in die Wolke fahren lassen. Da oben ist die richtige Wolke. Fertig. Und dieses Game-Based Learning, man merkt also kaum, die Schüler merken, merken eher kaum, dass jetzt da wirklich was lernen. Wenn ich ein sinnvolles Quiz mache, passive Bestandskanten sind drei und so weiter. Also das ist äh, das Interessante. Bei dem ist einfach, ich mache ein Quiz und kann dann verschiedenste Uh, Designs und Layouts automatisch erstellen. Zum Erstellen ist relativ einfach: Create Activity. Ich fange mit einem Quiz an. Ich uh, gebe einen Namen her: uh, Test Quiz. Stelle dann uh, einfach eine, eine Frage. Wie heißt der Gesundheitsminister? Und dann halt ein paar Antworten. Rauch, Wolke, Feuer, Flamme oder was immer. Richtige Antwort wird markiert. Ich brauche eine zweite noch. Wie hieß der letzte? Aber da muss ich aufpassen. Kanzler. Ähm <lacht> Wie heißt der Kanzler? Und dann halt äh, kurz. Nehammer. Meierhofer und so weiter. Und äh, fertig. Und bereits jetzt ist das Ding fertig und ich kann da machen, was ich möchte. Also ein normales Quiz, open the box zum Beispiel, noch nicht sehen. Ich hätte dann, je nachdem, wie viele Fragen ich habe, verschiedene Boxen. Springt die Frage heraus, wie heißt der Gesundheitsminister? Rauch und fertig. Und äh, nächste Frage. Mein genau. Also, man sieht, man kann sehr, sehr schnell ein Quiz erstellen mit einem unglaublichen Effekt. Und wenn ich auf Share gehe, ähm, dann publish ich das Ganze, hätte dann einen, einen äh, grundsätzlich einen Link oder auch natürlich auch wieder einen QR-Code. Und das ist insofern interessant, weil das Ergebnis sehr spektakulär ist mit dieser Word -Wall. Ja. Gibt es daher bis daher mal eine Frage oder irgendeinen Hinweis? ja, hat sich bei der WordWall von Kosten Account was geändert? Weil da kann man, glaube ich, nur fünf erstellen und die gelöschten zählen mit, oder? Oder hat sich das geändert? Ähm, genau, also es sind auch wieder fünf, ich würde es nur vier. Aber die gelöschten zählen nämlich mit. Genau, da muss ich es komplett vernichten, ja, das stimmt. Das ist natürlich wieder der Nachteil. Es ist fast bei allen so, mhm. ähm, alles, was einigermaßen erfolgreich wird, wird irgendwann einmal kostenpflichtig. Also Bis jetzt habe ich das noch bei keinem erlebt. Sogar Kahoot, der Urvater aller kollaborativen Tools, ist mittlerweile kostenpflichtig, zum Teil zumindest. Und da sieht man halt, wenn ich wirklich von irgendwas begeistert bin, dann muss ich halt sagen, okay, ich investiere. Das wären ja 5 Euro pro Monat. Aber das, für mich ist immer das Kriterium, dass ich es möglichst ohne Kosten durch, äh, verwenden kann. Aber ist richtiger. Gut. Ähm, die Bingo, also äh, kostenloses Live-Feedback-System, dieses Try Bingo, so wie das heißt, ähm, ist. Grundsätzlich ganz interessant, ich möchte da nicht äh, näher drauf eingehen. Sign up for free, ich komme mich da nicht ein, das ist interessant. Ich kann mich allerdings anmelden, ich muss da einer gehen und dann kann ich sagen, da oben einloggen. Also, das ist komischerweise sonst nicht vorhanden. Und ich verwende das Ganze auch wieder für Abfragen, wenn es ganz schnell gehen muss: Single, Multiple Choice, Umfrage durchführen äh, und habe dann verschiedene Session-Nummern, wo sie da. Schüler oder die Schülerin dann einlocken kann. Okay, gehen wir dann vielleicht zum Whiteboard-Fox. Ähm, das ist insofern interessant, wenn ich äh, mit Stift arbeite und ich kann da natürlich jetzt mir ein bisschen austoben, wenn ich das Tablet am Beamer habe und ich kann dann halt wirklich sagen, ich, ich male und bin relativ frei. Ich meine, diese, diese Tools gibt es jetzt natürlich bei Teams genauso. Und, äh, aber ich habe da halt zumindest ein Tool, das einigermaßen problemlos und schnell funktioniert. Miro ist interessanter, weil es einfach ein bisschen hochwertiger ist. Und ich habe immer das Problem gehabt, äh, die Mindmapping-Tools waren eigentlich immer alle kostenpflichtig oder schnell weg, wenn es funktioniert haben. Bei Miro habe ich die Möglichkeit, ein gemeinsames Mindmapping-Board zu erstellen. Und Es geht also relativ leicht, wenn ich sage, ich habe da jetzt zum Beispiel meine, meine Hauptüberschrift Tools und dann halt... Allgemein und dann schreibe ich wieder dazu Classroom-Screen äh, und so weiter. Ich meine, wir wissen ja alle, wie äh, Mindmaps funktionieren und das ist insofern ganz interessant, weil ich halt äh, da grundsätzlich schon die Möglichkeit habe, das dann auch zu speichern und äh, auch mit der Zusammenarbeit, also das äh, zu teilen und auch äh, zusammenarbeiten lassen kann. Es ist zwar dann auch ab einem gewissen Grad irgendwann einmal kostenpflichtig, aber es geht noch. Und wenn ich sage, ich mache mir jetzt eine Mindmap, ich mache es halt meistens mit Lehrplänen und so, und ich speichere mir das Ganze dann, äh, kann ich grundsätzlich wieder löschen und äh, mir das Ganze dann ja abspeichern irgendwo. Also ich habe da schon einige Möglichkeiten. Das sieht man da links an der Tool-Leiste. Ich ich verwende, derzeit verwende ich das für für Mindmapping. Es kann allerdings noch viel mehr. Und zwar, wenn man sich das am Anfang einmal anschaut, äh, es gibt da ein Brainwriting, ein Flowchart, für was man immer das brauchen kann. Und äh, habe ich zwar noch nicht hergenommen, aber es gibt halt sehr viele Vorlagen, die man die man, die man verwenden kann und die man natürlich dann auch ausfüllt. Je nach Unterricht und äh, also wenn ihr irgendwas hernehme, dann habe äh, ich das einfach als Vorlage. Bullseye-Diagramm äh, könnt ihr also das jetzt selber machen quasi. So ähnlich wie wir es zuerst beschossen haben. Ja, also das wären einmal meine wichtigsten ähm, kollaborativen Tools. Äh, ich glaube, wie lange haben wir bis 10.30 Uhr, glaube ich, oder? Ja. Äh, Terminabstimmung. Die äh, Doodle, glaube ich, kennt jeder. Doodle ist natürlich das Problem, dass man äh, Google eins zu eins alle Daten liefert. Deshalb verwende ich jetzt für einigermaßen seriöse Abstimmungen nur noch Termino. Termino äh, ist von ist eine GVAT-Adresse, also einigermaßen seriös. Und man kann sehr leicht eben da Abstimmungen äh, treffen, indem ich halt sage, äh, ich, wo, wann hast du Zeit? Also, letztes war jetzt irgendein Windline-Workshop äh, und ich verschicke die Adresse und es funktioniert sehr gut. Also, zu Termino werde ich persönlich jetzt verwenden, anstelle von Doodle. Wenn es um gar nichts geht, dann ist mir cooliBri untergekommen. Da kann ich Termine abstimmen, allerdings, ich weiß es nicht, wer da dahinter steckt. Also, ich, ist ein bisschen problematisch, das zu verwenden. Ja, Und der letzte große Block ist Audio, Video, Animation. Explain everything. Ah, da habe ich einen falschen Text drin, sage ich ich es gestern eine kopiert habe. So, ich vergesse, muss ich ihn ausbessern. Also, uh, explain everything. Um, wenn ich dazu mal einsteige. So, haben wir. So. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, das ist sehr einfach. Ähm, wenn ich das äh, gehen wir nochmal zurück. So, New Project. Ja, da habe ich jetzt auch schon wieder verbraucht. Zu viele verbraucht. Ähm, da löschen wir das einmal. Es ist schon interessant, weil ich einfach äh, was. Ich kann da ähm, sehr einfach Videos aufzeichnen und zwar alles, was ich da jetzt bearbeite, was ich da herzeigen möchte. Jetzt wird das eigentlich wieder gehen, oder? Ja. Ähm, nehme mir meinen leeren Zeichenbereich und es geht sehr, sehr einfach. Also ich kann jetzt da sagen, mache ich sie sich stumm. Ich gehe unten einfach auf Aufzeichnung, klick, jetzt läuft das Ganze mit und alles, was ich jetzt mache, wird aufgezeichnet. Das heißt, ich spreche normal auch dazu, ich habe jetzt das Mikrofon ausgeschaltet, weil es ja jetzt da in Zoom verwendet wird. Aber ich könnte da jetzt äh, schreiben, malen, zeichnen und die Aufnahme läuft immer noch. Und ich stoppe das Ganze dann irgendwann einmal und sehe dann unten schon die Ton und die Videospur. Das heißt, wenn ich das laufen lasse, dann wird jetzt alles gezeigt, was ich da jetzt gemacht habe. Da habe ich mit meinem Castle angefangen und dann kommen irgendwann einmal die äh, Objekte daher. Und das ist insofern interessant, wenn ich wirklich so ein kleines Erklärvideo machen möchte mit wenig Aufwand und auch besprechen. Dann habe ich nämlich da sehr einfach alles an Werkzeugen, die ich brauche. Also das heißt Explain Everything. Ich gestehe, ich habe mit dem noch nicht viel gemacht. Shotcut ist ein Videoschnittprogramm zum Download. Vorteil gratis. Wer also Premiere zum Beispiel von Adobe nicht verwendet, weil es einfach sehr, sehr teuer ist, kann mit dem sehr gut arbeiten. Das H5P oder H5P, da könnt ihr Videos, YouTube-Videos mit, äh, da könnt ihr in Video, YouTube-Videos Fragen einbauen äh, und dann neu abspeichern. Das heißt, der da schaut sich das Video an und plötzlich kommt eine Frage daher, wo er irgendwas beantworten muss. Ist allerdings auch zum Teil kostenpflichtig. Vocaro ist sehr, sehr einfach, wenn ich nur Ton aufnehmen möchte. Das heißt, wenn ich dort draufklicke, wird schon die Sprache aufgezeichnet. Also wenn ich für reine Tonaufnahme, wenn ich sage, ich möchte einen Podcast oder was immer machen, könnte ich sehr, sehr leicht mit Vocado online ohne Anmeldung machen. Wo die Daten hingehen, ist mir leider nicht bekannt, also das muss uns klar sein. Ja, Botoon und Mufly sind jetzt einfach Tools für die Erstellung von Animationen. Wenn jetzt jemand dabei ist aus äh, dem Hack-Bereich und die Videos kennt vom Hölzl Verlag, also die mache ich alle mit Mufle. Es entstehen jetzt, jetzt gerade äh, die Videos für Band 5, Kennzahlenberechnung. Äh, das Ganze ist sehr einfach aufgebaut. Ähm, man hat unten eine Leiste und eine Tonspur und ich kann dann einfach sagen, äh, ich füge da ein Objekt ein, da oben zum Beispiel den Text, dann fahre ich unten weiter, ein paar Objekte ein, einblenden, äh, spreche dazu, das ist dann unten die Tonspur. Also mit ist es ist ein sehr, sehr einfaches Tool und äh, ist zum Teil gratis, also man kann dann Wirklich tolle Videos machen und am Ende dann als äh, mp 4 abspeichern. Also ich habe da ein ganz normales Video und das kann ich also wirklich empfehlen. Wer es professioneller machen will, kostet dann 12 Dollar pro Monat. Gut, ähm, Learning Apps, glaube ich, wird bekannt sein. Das ist eigentlich auch also so der Urvater der App-Erstellung. Persönlich mache ich es so, dass ich mir meistens ein fertiges App äh, nehme, das mir gefällt und das auch einigermaßen oft verwendet worden ist. Da zum Beispiel 57.000 Mal verwendet und eine 5 sterne bewertung Dann kann man davon ausgehen, das wird passen, das wird nicht so schlecht sein. Und dann sage ich einfach dazu, ähnliche App erstellen und ich bessere das genau auf meine Bedürfnisse aus. Wichtig! anmelden, damit es in meinem Account dann vorhanden ist. Okay, ähm, ja, das wären einmal grundsätzlich die Apps. Das war natürlich jetzt sehr schnell. Sie ähm, werden also ich wäre wahrscheinlich im, auf der BH Salzburg einen Tag zu diesen Apps äh, machen im Herbst. Und wer Interesse hat, müsstet einfach einmal nachschauen. Unterricht 4.0 wird es dann heißen. Und da können wir also einen Tag lang diese ganzen Dinge ausprobieren in aller Ruhe. Genau, da habe ich jetzt schon einen Hinweis, HFP kann, kann offline mit erstellt werden. Sehr gut, genau. Und dann wieder eingebunden werden. Danke, Doris. Und da hätte ich jetzt noch eben einmal diese Übersicht, die ich schon gesagt habe. eTeaching.org ist eine Übersicht mit Rezensionen. Schule.at hat einen großen Bereich mit der Auflistung von Tools und Bewertung. Und die Top 200, die zeige ich noch ganz kurz her zum Abschluss. Ähm, da ist natürlich, sind natürlich Klassiker wie YouTube und so weiter auch drin. Aber es also mittlerweile sind schon Top 300 ähm, und da sieht man dann eben die Aufsteiger. Und so, da haben so ziemlich alle aufgelistet, die irgendwie existieren. Gut, also das wäre von meiner Seite her jetzt alles. Wenn es noch Fragen gibt, glaube ich, wir haben fast keine Zeit mehr, aber wenn es noch was gibt, bitte melden, und sonst bedanke ich mich auf jeden Fall mal schon für die Aufmerksamkeit. Danke. Herzlichen Dank, Dankeschön. Das war voll interessant. So ein kurzer, kurzer Flug durch alle möglichen Apps und Plattformen. Das war super. Ähm, genau, gibt es eine Frage? <lacht> Meldet sich da wer? Okay, na. Okay. Denke nicht.